Heute sind wir im Schloss Schleißheim. Oder? <Sie> Ich hoffe, es geht euch gut. Heute schauen wir uns den äh, Interrogativbegleiter Kell an. Der Interrogativbegleiter Kell wird in Verbindung mit einer Frage angewendet, um äh, genauere Informationen zu einem äh, Sachverhalt äh, zu bekommen. Zum Beispiel, quel train que vous voulez prendre? Ja, welchen Zug wollt ihr nehmen? Welche jupe est-ce que tu préfères? Ja, welchen Rock bevorzugst du? Quel ami, que nous allons inviter? Also, welche Freunde werden wir einladen? Quel Person, a appelé? Also, welche Personen hat er angerufen? in diesen vier Fällen richtet sich der Interrogativbegleiter Kel auf das Nomen, auf das es sich bezieht, in Genus und Numerus. Das heißt zum Beispiel, bei dem ersten Satz haben wir Kel-Train, es heißt ja Le-Train, es ist männlich Einzahl, deswegen Kel-Train, Kel, Q-U-E-L. Bei dem zweiten Satz, Kel-Jup, est-ce que tu préfères? Das heißt la jupe, ja, weiblich Einzahl, deswegen quel jupe, q u e l e Bei dem dritten Satz, Kel sami, es ist männlich, Mehrzahl, deswegen Q-U-E-L-S. Ja, es könnte auch genauso für eine gemischte Gruppe gelten. Ihr wisst ja, gemischte Gruppe, mindestens ein Mann ist in der Gruppe. Der letzte Satz, quelle personne, ja, es heißt ja la personne, deswegen schreiben wir q u e -doppel l es ja also weiblich Mehrzahl ja also ich wiederhole wir haben kell männlich Einzahl q -e kell weiblich Einzahl q -u -e doppel -e. kell männlich Mehrzahl oder gemischte Gruppe es ist q -u -e -l -s. und kell weiblich Mehrzahl es ist q -u -e -doppel -l -e -s. wenn nach kell also, in der Mehrzahl, egal ob männlich oder weiblich, ein Nomen folgt mit einem, äh, einem stummen Haar oder mit einem Vokal. Da müssen wir, ja, ihr wisst schon, die stimmhafte Bindung machen. Also, wir sagen zum Beispiel, also «Welche Informationen hast du?» bekommen. Wir sagen Quelle Information und nicht Quelle Information, weil sonst wäre ja eine Zahl und sonst würden wir nicht wissen, dass es Mehrzahl ist. Ja? Noch ein Beispiel. Quelle Sabi, es que Luc veut porter. Ja? Hier sagen wir auch nicht Quelle Abi, sonst wäre es ja einzahl Zahl. Quelle Sabi, ja? mit S. Ja? Kell richtet sich auch nach dem Genus und Numerus des Nomen, auf das es sich bezieht, auch wenn dieses Nomen äh, nicht unmittelbar nach Kell steht. Wir sagen zum Beispiel, Kelletta Datei, ja, was ist oder welche, wirklich, was es heißt es ja, welche ist deine Größe, ja, also. Tatai, es heißt ja Latei oder Tatai, es ist weibliche Einzahl und ihr seht hier schreiben wir Kell genauso wie vorhin, weibliche Einzahl, ja, Q-U-E-Doppel-L-E. Kel ist angeglichen nach Tatai. Kell ist sein Objektiv, ja, was ist sein Ziel oder, oder welches ist sein Ziel? Ein Adjektiv, <lacht> es ist es heißt unobjektiv, es ist männlich, ein deswegen schreiben wir hier Q-U-E-L. -E ja, es rüstet sich schon nach, so Objektiv. Jetzt ein letztes Mal aufpassen noch, Kel wird oft in Ausrufen angewendet. Zum Beispiel, man kann sagen, quelle chance, ja, das heißt dann, was für ein Glück, ja. In solchen Ausrufen übersetzt man meistens, quel mit was für. Oder man kann auch sagen, quel homme ja, was für ein schöner Mann. Und voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Uh, si elle vous a plu, un pouce bleu. Oui, ça fait toujours plaisir et surtout, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.